Hallo und willkommen zurück zum letzten Part von The Legend of Zelda Wind Waker HD. Im letzten Part haben wir Ganon besiegt, das Spiel an sich abgeschlossen und heute geht es ins Finale. Oder nicht ins Finale, wir schauen uns noch ähm, die Nintendo Galerie an. Und ja, ähm, in diesem Spielstand ist Ganon noch nicht besiegt, denn nachdem man Ganon besiegt hat, kann man nicht speichern. Und dementsprechend, ja, habe ich keine andere Möglichkeit. Aber es ist ja immer so in diesen Zelda-Spielen leider. Dass man die Welt nach dem finalen Boss nicht mehr. Ja, betreten kann. Aber man hat ja gesehen, dass wir diesen zweiten Spielstand haben. Und äh, beim zweiten Spielstand, dieser goldene Spielstand, ähm, da werden alle Minitendo-Galerie-Fotos oder Minitendo-Figuren, äh, die man im ersten Spielstand sammelt, einfach übernommen. Und da ich alle habe, ja, es würde sich bestimmt irgendwann eignen für ein zweites Let's Play, wo ich einfach nur ein bisschen durchspiele. Auf jeden Fall, Leute, ähm, ja, fangen wir heute an. Ich habe die letzte Figur abgegeben. Und da musste ich nochmal ein, musste ich den Auftrag erfüllen lassen. Also ein, zwei Tage vorspulen. Dann nochmal ein, zwei Tage vorspulen, damit er auch die letzte Figur anfertigt. Und zwar die, wenn man alle Figuren hat. Aber erstmal mit dir reden. Der Meister hat die letzte Figur angefertigt, sie an ihren Platz gestellt und sich dann mit Sack und Pack auf Reisen begeben. In dem Raum, der dem großen Weiden mehr gewidmet ist, hat er nämlich deine Figur zurückgelassen. Alle Figuren, die ich auf dieser Welt erschaffen wollte, habe ich angefertigt. Nun ist es Zeit, sich auf die Suche nach neuen Gestaden und Motiven zu machen. Ich sprach's und war weg. Das heißt dann wohl, dass ab jetzt du der Leiter der Mini Nintendo galerie bist, oder? <lacht> ich glaube, das ist der Beginn einer langen, wunderschönen Freundschaft. Auf eine schöne Zeit. Ja, der minitendo typ hier ist weg, weil alles fertig ist. So, ich würde sagen, wir fangen hier mit Tantopi an. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in zwei Parts splitte oder ob ich einfach äh, ein Part mache, den ich auch glaube ich in der Mitte, Mitte teile. Mal schauen. Fangen wir erstmal hier an. Ja, Kann man schon anschauen. Marcos, Herkunft Antopia und natürlich, er ist allzeit hilfsbereit. Ich spiele spiel bei den Konzerten die anlässlich der Theremonie der Crocs alljährlich aufgeführt werden. Denn Instrument mag ein wenig an einen Cello erinnern, in Wirklichkeit handelt es sich aber um eine Violine. Ah. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ja, ist ja auch der Weise oh. des, was war's. Terra-Tempels? Ja doch, Terra-Tempels, ich mich nicht, irre. Foto, der ist ein legendäres Lichtbild, ist ja der dieser vorherige Weise, also vor Markuros und so. Foto, der Wald der Kokiris, also er lebt da, und er ist recht frech. Der Weise vom Volke der Kokiri, der seine Gebete im Zephyr-Tempel darbrachte und so dem Masterschwert die Stärke gab, das Böse vom Antlitz der Erde zu verbannen. Also ist doch der Zephyr-Tempel. Ha, vertauscht. Tada. Und der Deko-Baum. Herkunft Tantopia. Er ist der Terra-Hüter und Schutzgott Tantopias. Er lebt schon viele, viele Jahre und sein Wissensfundus ist daher beträchtlich. Allerdings dringen seine Wurzeln tief und er kann sich nicht bewegen, was ihn oft übergriffen von Parasiten anheim, anheimfallen lässt. Dum, dum, hm. Alter, ist er groß. Da, da, da, da, da, da. Einfach so richtig riesig. Äh, ja, Foto hatten wir schon. Ulmus, er lebt auch in Dantopia, gehört zum Waldgeistervolk der Crocs. Nach der alljährlichen Zeremonie auf St. fliegen die Crocs in die weite Welt hinaus und pflanzen die Saat des Deko-Baums, um neue Wälder zu züchten. Seiner Zuständigkeit äh, obliegt die Insel fünf Regionen im Westen und eine Region im Norden. Ja, also da, wo er wahrscheinlich dann ähm, den einen Baum gepflanzt hat, die wir dann in dieser Quest gemacht haben. Payenus. Er lebt auch in Tantopia und gehört auch zum Waldgeistvolk der Crocs. Er bleibt auf Tantopia zurück und braut Elixiere aus Früchten des Waldes. Sein Elixier entsteht aus Plantagrandasamen und regeneriert magische Energie, aber auch Lebensenergie. Ginsterkraut und Haselbusch, husch. Naja, Payenus. Und ein weiterer, das ist Zeltos. Nach der alljährlichen Zeremonie auf Tantopia fliegen die Crocs in die Weidewelt hinaus, ja. Seine Zuständigkeit obliegt die Insel eine Region im Westen und drei Regionen im Norden. Also kriegt man theoretisch... Na, also... Ich glaube, das hilft einem nicht. Ja, das bringt einem doch nichts. Weil, ähm, man kann ihn ja eigentlich nur fotografieren, wenn man ihn schon gefunden hat. Ich dachte, man könnte jetzt durch die Galerie die irgendwie finden. Falls man da noch nicht weiter weiß. Betulus. Nach der eierischen Zeremonie, ja, ja, ja. Seine Zuständigkeit obliegt die Insel drei Regionen im Westen. Und Sorbus. Seine Zuständigkeit obliegt die Insel vier Regionen im Westen und vier Regionen im Norden. Und wer bist du? Juklanus. Okay, seine Zuständigkeit obliegt die Insel 1 Region im Westen und eine Region im Norden. Ich mag die ganzen Figuren, die hier sind schön gestaltet, muss man sagen. Tilius. seine Zuständigkeit obliegt die Insel vier Regionen im Westen und zwei Regionen im Norden. Hm. Oh, was ist denn da für eine, du hast eine Blumen in der Hand? Alnus. seine Zuständigkeit obliegt die Insel eine Region im Osten. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt von Tantopia aus gemeint ist, aber... Ja, könnte, könnte schon gut passen. Könnte gut passen, dass das von Tantopia aus ist. Querkus. Seine Zuständigkeit obliegt die Insel vier Regionen im Westen und fünf Regionen im Norden. Ach, Meister Minitendo. Figurmeister Minitendo. Seine Herkunft ist unbekannt und er ist der Minitendo-Galerieleiter. Zumindest war er das. Unbestritten, der beste Figurenmeister der ganzen Welt. Allerdings durfte ihm noch nie jemand beim Anfertigen seiner Figuren zusehen, da er dies immer ganz nackt und wie vom Teufel besessen umhertanzend zu tun pflegt. Was? Was? Oh mein Gott, hau mir ab, hau mir ab, der ist mir zu creepy. Money AC, okay. Herkunft Portemonnaie, mag am liebsten Figuren. Viel gewöhnlich trifft man ihn eigentlich nur in seinen vier Wänden an, aber seine Begeisterung für die Nintendo-Galerie hat ihn nun doch nach draußen getrieben. Und um, end um endlich offizielles Mitglied zu werden, äh. Ja. Mani ist übrigens sein Nachname und das Erzählstil für Augustus Komodus. Ah, okay. Kann man, also, wenn man jetzt die nintendo galerie hier nicht freisprengt oder mit, mit dem, mit dem, äh, mit der Möwe nicht frei macht, kann es sein, dass man dann ihn in Portemonnaie antrifft? Könnte sein, ich weiß es nicht. Aber erzählt zumindest jetzt hier zu Santopia bei den Figuren, aber vielleicht trifft man ihn ja auch in Portemonnaie an. Wer weiß. So, was ist das hier? Das müsste Drakonia sein. Oh ja. Fringil. Ja, den mussten wir früher fotografieren, weil der nur so lange verfügbar ist, wie Meduli da ist. Also auf Drakonia ist. Er machte sich jede Menge Sorgen um Drakonia. Die Götter und die Welt. Arbeiten hat ihn zum Beispiel aber noch nie jemand gesehen. <lacht> ja, gut. <lacht> Tja. Einfach getroffen. Anas, er lebt auch in Draconia und ist sanftmütig. Irgendwie scheint er immer sehr beschäftigt zu sein. Hm. Und die beiden Wächter oder so? Nee. Skett und Gackt, die sind die Leibgarde des Stammesführers. Sie sind unbestritten die fähigsten Kämpfer aller Orni und somit prädestiniert für die Leibgarde des Stammesführers. Dass die beiden gerne und oft einer Meinung sind, geht wohl darauf zurück, dass sie sich von Kindheit an schon kennen. Der Postbote. Katartes. er ja, sortiert die Post. Wow, toller Beruf. Er ist Postbeamter in der dritten Generation und auch davor schon sollen seine Uhr an ganz der Post verschrieben gewesen sein. Oh yeah. Und der Typ, der hier arbeitet, muss bald. Ja, keine Ahnung, wo er herkommt und er ist sehr ernst. Er ist ernst und arbeitet gewissen abgehaft. Aber er liebt auch seine Mutter sehr und bekommt schnell Heimweh, wenn ihm alles ein wenig über den Kopf wächst. Rocky ist ein großes Vorbild. Ja! Wir sind sein Vorbild. Yay! Gips ist besorgt, seiner Freundin nicht genug zu bieten. Ja, ihm haben wir, glaube ich, die 20 Goldfedern gegeben. Oder so. Oder so hießen die ähnlich, keine Ahnung. Er mag sein. Er mag einen oberflächlichen Eindruck machen, fährt im Möglichkeit aber seine Freundin und ist ein guter, echter Freund, wie man ihn sich nur wünschen kann. Dum der gute alte, wie heißt du? Gips. Yeah. Na, die sehen halt alle fast ähnlich aus. Und die Namen kann man sich vielleicht merken. Postbote Lassiel. Sehr pflichtbewusst und leidenschaftlich. Er ist sehr charakterstark und bei seinen Volksgenossen geachtet. Auch der Stammesführer vertraut auf seinen Rat. Und Valo, alter, der fette. Valo, Hüter des Himmels. Er lebt schon seit langer Zeit auf Draconia und beschützt das Volk der Orni. Er spricht nur hirulisch. Und auch oder high ich wie auch man es auch sagen will, und außer seiner Might-Meduli kann ihm bei den Ohren niemand verstehen. Äh, Elder. schau schaut euch sein Face an. Äh, <lacht> das ist super. Ja, das ist wie hier heißen die Cephos und Zyklos? Ja, Cephos und Zyklos, zwei äh, Götterbrüder, die über den Wind her herrschen, zwei leicht zu begeisternde Götterbrüder, denen Rocky das Lied des Windes und den Kanon des Sturms verdankt. Oh ja. Hm, hm. muss man ja auch fotografieren, also man muss den einen auf mehr treffen. Ich glaube, es war Zyklus. So, Gura. Er ist Postbote und zuständig für Portemonnaie. Wenn alles glatt läuft, ist er die Ruhe in Person. Gibt es jedoch Probleme, verliert er schnell die Geduld und vergreift sich auch schnell mal im Ton. Außerdem hat er ein sehr erschreckend schlechtes Personengedächtnis. Egal, dann kann er uns nichts anhaben, wenn er uns eh vergisst. Pika, er ist stets besorgt. Eigentlich gibt es nichts besonderes über ihn zu sagen. Oh Mann, du armer, der arme Pika. Oh Mann, das tut doch weh, wenn man sowas in der Galerie liest. Oh, stell, stell euch vor, der Pika kommt hier in die Galerie und liest das einfach. Ich fühle mich auch ein bisschen verarscht. Mikronis und Akipit, Sie sind die Wachmänner, sie sind todernst und somit die idealen Wachmänner. Wenn man sie anspricht, pausen sie offenherzig über dies und das, was sich auf Drakonia ja, so zuträgt. Dann würde man gar nicht zutrauen. Schaut euch mal an, wie, wie wie ja ernst sie ausschauen. Ich meine, das steht so auch in ihrem kleinen Text, aber ja, sie sehen halt echt ernst aus. Orwell, dein Lieblingshobby ist verkleidet, man trifft ihn auf Portemonnaie. Auf Portemonnaie, was? Ist das ein Fehler? Das kann nicht sein. Man trifft ihn nicht auf Portemonnaie, man trifft ihn auf der, ähm, Flugfelsinsel. Oder? Ja, doch, ich glaube auf der Flugfelsinsel. Ne, oh, ne, warte, auf dem Flugfels. Auf dem Flugplatz findet man ihn, so heißt die Insel. Der Ältere von zwei eigenwilligen Brüdern, deren Bewunderung für das Volk der Orni sogar so weit geht, dass sie den sogenannten pokémon westschritt ins Leben gerufen haben. Aber warum werden die... Die waren doch hier, ja, hier beim Flugplatz waren die zu finden. Wieso steht da Portemonnaie? Ist das ein Fehler? Keine Ahnung. willi auch ein Portemonnaie, was eigentlich nicht sein kann. Man kann ihn, glaube ich, gar nicht sehen, aber okay. Sein Lieblingshobby ist Verkleiden. Der Jüngere von zwei eigenwilligen Brüdern, die beide gewöhnliche Arbeiter in Portemonnaie waren, bevor ihre Liebe für den Himmel sie in Orni-Verkleidung schlüpfen ließ. Ach so, das sind Portemonnaie-Bewohner. Ah, das sehe ich jetzt nicht, das sind einfach Orni. Ah, okay. Ja gut, dann, dann ist das doch kein Fehler. So, Meduli. Ja, treu und aufofferungsvoll. Als Maid der großen Walu ist sie immer mit ganzem Eifer bei der Sache, hat aber auch eine leicht tollpatschige Seite an sich. Ihr größter Schatz ist ihre Harfe, die sie stets auf dem Rücken trägt. Aber jetzt hat sie sie in der Hand. Also ich, ganz ehrlich, ich mag diese kleinen Figuren, die sind echt schön gestaltet in dem Spiel. So, das ist ja die Weise. Dorf der Sora. Die Weise vom Volke der Sora, die ihre Gebete im Terra-Tempel darbrachte und so dem Master-Schwert die Stärke gab, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Oh yeah. Auch mit der Hafe, nur mit roten Fäden. Ja, die ist irgendwie creepy, ich weiß nicht. Komori. Komori, seine Großmutter war für ihn alles. Anfangs war er ohne Selbstvertrauen und sehr in sich gekernt. Dank Rocky aber fasste er Mut und wuchs zu einem bemerkenswerten jungen Mann heran. Das ist doch gut. Auch mit der Blume hier. Und mit dem. Ah, oh, mit dem Relikt, was wir da hatten. Mit dem Artefakt, was wir da brauchten. Um den Turm der Götter irgendwie freizuschalten. Und der Stammesführer. Oberhaupt des Volkes der Orni. Er ist ein gütiger und geachteter Führer. Oder anführer aufgrund seiner position gibt er sich seinem sohn gegenüber etwas distanziert im inneren seines herzens aber sorgt er sich sorgt er sich um ihn wie jeder andere vater auch das sieht man gar nicht an oh yeah, er ist total total ja ernst das, das, das, das, das, das, Also ich mag die Galerie, die ist echt schön. Also es macht auch irgendwie Spaß, sie zu vervollständigen, auch wenn es natürlich viel, viel Arbeit ist. Vor allem beim ersten Mal spielen muss man ja gucken, was darf man fotografieren, wo muss man auffassen. Und jetzt kommen die Gegner. terror Heimat die verwuschende Bastion, aber man kann ja auch woanders finden. Uh, fühlt sich ziemlich einsam <lacht> er, er packt, es packt dich am Kragen und eine Weile drauf befindet man sich plötzlich in einem ganz anderen Raum wieder manchmal greift es sich auch, greift es sich auch eine Vase so Ähnliches und bewirft dich damit oh schade, dass wir das nicht gesehen haben <lacht> schade Monopendra das Darko Sanctuarium ist seine Heimat er hasst Wasser er hat einen besonders starken Außenpanzer der selbst gegen Magma völlig resistent ist nur das Auge ist ungeschützt hat er sich zusammengerollt, kann man ihn mit sich herumtragen. Hm. Brauchten wir ja auch. Für einige Missionen. Aber man findet ihn natürlich auch an anderen Orten, wo Magma ist. Flederbeißer und Fleu Feuerflatterer. Sie leben im draco und natürlich woanders. Und sie hassen Schuss- und Bogenwaffen. Eine fledermaus die gerne aus der Dunkelheit heraus angreift. Die Feuerflatterer, die gerne aus magma löchern hervorgeschossen kommen, sind besonders gefährlich. Oh ja, das sind die, weil man leicht anfängt zu brennen. Bockblind. Die Passion ist ihre Heimat und sie haben als Beute die Glücksamulette. Sein scharfes Haubenmesser ist ihm genauso recht wie eine klobige Keule. Hauptsache, dieser kleine Teufel kann seinem Gegner viel Schaden zufügen. Und auch ohne Waffe schreckt er nicht vor einem Angriff zurück. Wahrlich die Durchtriebenheit in Person. da Ich kann dir in deinen Drachen schauen. Das sieht nicht gerade gut aus mit deinen Zähnen. Ich schaue dir in dein... Oh, ich glaube dein... Dein... dein Fernglas ist ein bisschen... Ähm... Ja... <lacht> Verbesserungswürdig und außerdem... Schaut doch dich. Der, der schaut mir im Auge durch. Okay. Ich dachte schon, der macht das nicht. Aber doch, darauf haben die auch geachtet. Roter und blauer Tod. Heimat der Turm der Götter. Der Stärke von beiden ist der blaue Tod. Der dämonische Flammenkreis des blauen Todes macht alle Attacken kurzzeitig unwirksam. Mit einem Dekoblatt aber kann man ihm seinen feurigen Schrecken nehmen... Tja, so einfach. Planta Granda. Sie leben am verbotenen Hain und ihre Beute sind die Planta Granda Samen. Sie bedient sich der Mimese als Planta Humba, um nichts Böses, um Böses ahnende Wanderer auf, anzufallen und zu verschlingen. Mit starken Angriffen, wie beispielsweise einem Sprungangriff, lässt sich ihr Stil freilegen und so macht man sie, sich, macht man sie für, den Gegen, für den Gnadenstoß verwundbar. Ja, die sind echt gemein. Die haben mich am Anfang des Displays richtig genervt. Immer in, in, in uh, hier in Tantopia. Als ich zum Tempel musste und alles, das war nicht so toll. <lacht> Ratte. Heimat, die vermussene Bastion. Ihr Leibfressen ist Universalfutter. Sie kommt meist aus dem Nichts angewuselt und schibitzt einem frisch ein paar Rubine. Ihre Unterspezies ist die Krabbelratte. Ist gar noch tückischer, trägt sie in ihren geschickten Pfoten doch noch eine Bombe mit sich. Oh ja, das ist gemein. Petiblin. Die Wurmischen Versionen ist ihre Heimat. Ihre bevorzugte Angriffsvariante alle auf ein. Oh ja. Dieser kleine Teufel bewegt sich wieselflink und kommt meist mit einer kleinen Herrscher angewuselt. Am besten bekämpft man sie einzeln, bevor sie einen umzingeln. Naja, oder man haut einfach drauf. Schleim. Heimat überall. Beute Schleimgelee. Es gibt sie in den verschiedensten Farben und jede Spezies hat ihre eigene Besonderheit. Allgemein aber gilt wohl, dass ihnen mit Schuss und Bogenwaffen am besten beizukommen ist. Das ist auf jeden Fall. Killeranas. Sie leben in verbotenen Hallen und der Spezialangriff ist der Wirbelschlag. Mysteriöse Lebensform, die sich mit propellerartigen Blättern durch die Luft bewegt. Man kann sie, man kann sie durch geschickten Einsatz des Dekoblattes oder durch Schusses und Bogenwaffen zum Fall bringen. Vor allem durch Bogen ist das richtig nice. Gargorak. Sie leben im Draco-Sanktuarium und haben Goldfedern als Beute. Ein lässiger Geselle, der manchmal auch Bockblins und Moblins anschleppt. Mit dem Greifhaken kann man ihnen seiner Goldfeder berauben. Hier kriegt man auch nochmal den Tipp. Das kriegt man aber auch von einem, irgendeinem von irgendeinem Neptunus auf dem Meer. Kilaronus. Sie leben auf der See. Er hat Schuss und Bogenwaffen. Fliegendes Fischungetüm, das in Schwärmen ausschließlich auf See lebt. Um zu verhindern, dass sie dein Boot rammen, empfiehlt sich ein Angriff aus der Entfernung mit Pfeilen und Bogen. Du, du, du. Octorok, sie leben in Tantopia die See, und noch die See. Hat noch in keinem Teil gefehlt. Ist damit gemeint, dass in, in keinem äh, Zelda-Spiel die gefehlt haben? Stimmt das? Oder zählt man hier die CDI-Spiele nicht mit? Und auch noch die ganzen kleinen Spin-Offs? Keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch nicht alle Spiele gespielt. Wenn man sich ihm näher taucht er nicht selten gerne ab. Doch wenn man die Brocken, die hier in einem die er einem entgegenspalt äh, mit Schwert und Schild zurückschlägt, hat man ihn leicht besiegt. Ja, ähm, hier gibt es einen verschiedenen Varianten, mal sind es Seegegner, mal sind es so, sogar fast Bossgegner, manchmal sind es aber nur so komische kleine normale Gegner. Keine Ahnung. Gyrok, er lebt auf der See und er hat Schuss und Bogenwaffen. Ein wahrer Attentäter des Meeres, der überall auf der See anzutreffen ist. Bevorzugt greift er sich von vorne an. Es empfiehlt sich einen Angriff mit Pfeilen und Bogen oder mit Bomben. Ja, das ist nicht so toll. Amos, er lebt Turm der Götter und die wirksame Waffe gegen ihn sind der Pfeil mit Bogen. Eine kleine Steinstatue, die sich wie ferngescheuert auf ihre Opfer stürzt, schießt man ihr einen Pfeil ins Auge, kommt sie zum Stillstand. Dies sollte man dazu nutzen, ihr von hinten einen Schlag auf den Kristall auf ihrem Rücken zu erpassen. Was? Man, man kann ihr ins Auge schießen? Lol, das wusste ich gar nicht. Fuck, das hätte mir so viel geholfen im Laufe des Spiels. Fuck, ey. Armas Ritter. Er liegt auf dem Turm der Götter und die wirksamen gegen ihn sind nur die Bomben. Eine Mecha-Statue, die zur Abwehr von Eindringlingen gebaut wurde. Um sie außer Gefecht zu setzen, muss man ihnen eine Bombe in ihren Rachen versenken. Dum, dum, dum. Oh, die sind nervig. Kletula. Sie leben in verbotenen Hallen und sie hassen Dekoblätter. Dieses stachlige Gräuel greift immer einen Herrscher an und hängt sich an seine Opfer wie eine Klette. Mit einer Wirbelattacke kann man sie sich in ihrer Arbeit entledigen. Auch sind sie leicht genug, um mit einem Dekoblatt von dann gewirbelt zu werden. Oh ja. Und die Öhrlichter? Öhrlicht, sie leben im Terra-Tempel und ihre, ihr Spezialangriff ist das Klammern. Da es sich um eine paraphysische Erscheinung handelt, sind alle physischen Attacken wirkungslos. Doch wirft man mit dem Spiegelschild einen gebündelten Lichtstrahl drauf, materialisier materi materialisiert es sich. <lacht> Mensch. Und Remord. er lebt auch im terra und er hasst den Spiegelschild. Okay, die heißen Remord. für mich sind es einfach nur Gyptus oder wie hießen die? Die Mumien in den anderen spielen hießen, glaube ich, Gyptus. Das ist für mich einfach ein Gyptus. Oder ein Gypto als Einzel. Ein Untoter, der tief im Inneren der Erde beheimatet ist. Sein eiskalter Blick lässt dein Opfer hilflos vor Angst erstarren. Gelingt es dir jedoch, ihn abzuschütteln, kannst du ihn von hinten angreifen. Oh ja. Ah, es ist nicht so toll. Oh yeah. Wo kommen wir jetzt hin? Ich denke zu den Bossgegnern. Oh ja, kommen wir auch. Schattengarde. Er lebt im Turm der Götter und seine Beute. Ist das Ritterwappen? Seine Ritterrüstung ist absolut undurchdringlich. Als einzige Chance bleibt nur, ihm hinten seine Schnelle abzuschlagen, um ihn so seiner Panzerung zu berauben. Oh ja, die können nerven, vor allem in großen Mengen. Und die Schattengarde auch nochmal. Selber Ort, selbe Beute. Ein Ritter, der komplett durch seine Rüstung und sein Rundschild geschützt ist, äh, findet man jedoch eine Gelegenheit, einen Spezialangriff zu landen, verliert er seinen Helm und damit ist sein Ende besiegelt. Ja, der Arme. Und die nimbus Garde, die man erst im Schloss von Hyrule findet, auch wenn es ihn an sich schon woanders zu fotografieren gibt. Aber ja, ihr, ihr habt das ja in den Let's Play-Folgen gesehen. Der Kommandant aller trägt ja einen Mantel, kommt man nicht an seine Rüstung schnell heran, also muss man den, diesen erst abschlagen und verbrennen. oder verbrennen. Oh yeah. Ganz, ganz gemeiner Gegner. Stahlforst. Er lebt in Terrata und sein Schwachpunkt ist der Schädel. Ein unruhiger Soldat, der seinen gigantischen Streitkolben schwingt. Solange man nicht seinen Schädel zerschlägt, setzt sich, setzt sich sein Skelett immer und immer wieder zusammen. Ja. Oh, hier haben wir Kurganon. Er lebt in ganz Kastell und die einzig wirksame Waffe ist der Lichtpfeil. Diese monströse Marionette ist Ganondorf's Lakai. Insgesamt macht sie drei Verwandlungsstufen durch, doch allen ist mit den Lichtpfeilen beizukommen. Nicht wer, nicht wer wie wild um sich schießt, wird siegreich sein, sondern wer mit Bedacht eine günstige Stelle für seinen Attacken sucht. Ich habe glaube ich sogar, ja ich habe sogar jetzt aktuell auch die Lichtpfeile. Weil laut meinem Spielstand, ha ja, Spielstand habe ich Koh Ganon besiegt, aber Ganon noch nicht. Und Ganon habe ich ja, aber der ist natürlich eine ähm, ein legendäres Lichtbild. So, Banty, Mordu Geira, den habe ich ja im e beim ersten Treffen leider vergessen zu fotografieren. Keine Ahnung, wie mir jetzt passiert ist. Ja, Heimat der Sefe-Tempel, aber auch nochmal im Schloss von Highwall. Und die einzige Wirksame Waffe gegen ihn ist der Enterhaken. Er kann im Sand schwimmen wie ein Fisch im Wasser. Sieht man mit dem Enterhaken seine Zunge zu sich, seine einzige Schwachstelle eröffnet sich eine Attackmöglichkeit. Attack ja, und hier noch die kleinen Würmer, die echt genervt haben. Und Carnifora erlebt in im verbotenen Heim und sein Leib fressendes Makorus. Eine dämonische Riesenschmarotzerpflanze, die im verbotenen Heim heimisch ist. Ihre wabligen Tentakel sollte man mit dem Bumerang durchtrennen und ihr empfindliches Inneres freizulegen. Um ihr empfindliches Inneres empfindliches Inneres freizulegen. Mein Gott. Vorlesen ist jetzt so meine Stärke heute. Goma. Man trifft ihn im Draco-Sanktuarium und die wirksame Waffe gegen ihn ist der Greifhaken. Riesiges Schalen und hier, das, das in der Magma lebt. Solange nicht von oben ein massiver Felsbrocken oder etwas Ähnliches auf ihn fällt, ist die Schale nicht zu knacken. Ja, da ist Walo mit dem fetten Felsbrocken auf ihn gefallen. Der arme Goma. Und Oktalus. Er lebt auf dem See. Die einzig wirksame Waffe ist Schuss- und Bogenwaffen. Wobei man glaube ich auch ich glaube, den Womarang benutzen kann. Ein legendärer Riesenkrake, von dem es im ganzen Meer nur sechs Exemplare geb geben soll. Nähert sich ihm ein Schiff, zieht er es in einen tödlichen Strudel hinein. Um einen Wassergraben zu entkommen, sollte man mit einer Schuss- oder Bogenwaffe all seine Augen ausschießen, bevor man im Strudel untergeht. Ja, da habe ich ja, glaube ich, ein paar besiegt, zumindest die, die Items haben. Das gilt ja nicht für alle. So, Motula erlebt im verbotenen Hain und eine wirksame Waffe gegen ihn. Ist das Dickblatt oder Schuss- und Bogenwaffen? Eine riesige Motte, die ekelhaften Flügelstaub verstreut, reißt man ihr mit einem Schuss- oder Bogenwaffe Waffe die Flügel ab, ist aber noch nicht, ist hier noch nicht besiegt. Dann kommt sie nämlich eilig angelaufen und hetzt ihre Larven auf dich. Öh. Oh ja, und hier, der Pyromagus ist ein Boss. Und, ähm, ja, man findet ihn im 4 tempel und man kann ihn auch nur da treffen. Das heißt, ihr müsst ihn da fotografieren, ansonsten, ja, kriegt ihr diese Figur nicht. S äh, ja, Magie, Feuer und Beschwörung. Ein hoher Magier, dessen Fertigkeiten in der Beschwörungsmagie meisterlich sind. Der einzige der Pyromagie, der auch andere Pyromagie beschwören kann. Oh mein Gott, ist das gemein. Pyromagus, Heimat der Götter, Magie, Feuer und Beschwörung. Ein Magier, der außerordentlich auf den Gebieten Feuer- und Beschwörungsmagie bewandert ist. Er ahnt den nächsten Schritt seines Gegners voraus und teleportiert sich dementsprechend. Sobald er sich materialisiert, sollte man angreifen. Schau ihn euch an. Das ist einfach ein fucking Grab oder sowas. Und Quatoxuma. Er lebt im Turm der Götter und die einzig wirksame Waffe ist Pfeilen und Bogen. Also das, was so ein bisschen an Super Mario 64 gegen diesen Wüstenboss erinnert. Mechanischer Gegner, den die Götter als Prüfung für den Helden bereitgestellt haben. Zuerst sollte man mit Pfeilen und Bogen die Zentren seiner Hände angreifen und danach seine Augen. So kann man ihn zu Fall bringen. Er geht zu, Bo geht er zu Boden muss eine Bombe in sein Inneres geworfen werden, um ihn zu zerstören. Seine Nase ist übrigens mit Pfeilen vollgestopft. Was? Wie? Sieht man das? Das sieht man jetzt aber nicht, ja? Das kann man sich alles so schön anschauen. Ich finde das super. Und der Moblin. Ja, verwunschte Bastion und er hat Totenkopfketten als Beute. Er ist ein sehr starker Gegner, der spielend mit seinem langen Speer um umzugehen weiß. Mit diesem Angriff hat der Rocky unzählige Male auf dessen vier Buchstaben geschickt. Ja, schaut euch an. Das ist schon super. Aber auch ein sehr, sehr häufiger Gegner. So, Phantom Ganon. Die Heimat von ihm ist die wunsch bastion und die wirksame Waffe gegen ihn ist sind die Lichtpfeile und das Masterschwert. Eine von Gandorf erzeugt Illusionen von sich selbst. Am besten schleudert man seine magischen Bälle mit dem Schwert zurück und bewirkt so einen Gegenschlag. Man kann seine Bälle aber auch mit einer leeren Flasche zurückschlagen. Was? Das geht? <lacht> cool. Ey, das muss man... Wenn ich das Spiel irgendwann mal spiele, ich, ich muss mir dran denken und das mal ausprobieren. Das wäre cool. Der Maskenkönig. Er lebt in der Verwussten und sein Herr ist Ganondorf. Ein riesiger Vogel mit einer eisernen Maske. Das man diese mit dem Stahlhammer, legt man damit seinen Schnabel frei. Seine einzige Schwachstelle. Hm. Ja, den besiegt man ja schon recht früh im Spiel. Auch wenn er am Anfang der eigentliche Gegner ist, aber ja. Es bleibt natürlich nicht so. Sonst noch der Bansige Wäscher Yael Halla. Er lebt im Terra-Tempel und seine Untergebenen sind die Irrlichter. Der Herrscher über alle Ehrlichter. Wirft man ihm mit dem Spiegelschild einen gebündelten Lichtstrahl auf ihn, geht er zu Boden und man kann ihn packen und werfen. Alter, schaut euch an, richtig fett, ey. Und Ganondorf. Schützpunkt Gannons Kastell. Wirksame Waffe, Lichtpfeile und das Masterschwert. Er ist der Erbe des Thryphos der Kraft und Befehlshaber über Horden von Monstern und Ungeheuern. Selbst für den heldenhaften Rocky ist es aussichtslos, sich ihm ganz alleine zu stellen. Er wird auf jeden Fall einen Partner brauchen, um diesen Kampf zu überstehen. Man kriegt sogar... Thero man kann ja das legendäre Spiel schon vor dem Finale holen. Das heißt, man kann theoretisch sogar gespoilert werden. Und man kann sich ein bisschen spoilern durch die Figur, wie, man, oder so ein bisschen spoilern, wie der Finale-Kampf stattfindet. Das finde ich interessant. Aber okay, anders kann man es ja auch nicht machen. Ja, Leute, und ich würde sagen, im nächsten... Also, ich, ich werde jetzt einfach cutten und ähm, für euch geht direkt weiter und ich werde dann die nächsten äh, drei Räume machen und ja. Es geht gleich für euch weiter. Ah, Mann, Link, es geht weiter. Bei euch geht es zwar direkt weiter, aber ich habe eine kurze Pause eingelegt und ja. Es soll ja alles schön in einem Part sein. Ich will das ungern in zwei Parts splitten. Hier steht sogar auch noch was. Was eigentlich? So müsste auch zu einem Figurenexperten. Also das ist einfach nur ein bisschen erklären von der Stellung. So, jetzt sind wir in äh, Präludien, unserer Heimat. Ja, hier die Krabbe. Herkunft unbekannt und besondere Fähigkeit ist der Seitw Seitwärtsgang. Eine Krabbe! Yay! Yeah. <lacht> ja, aber man findet sie natürlich nicht nur auf. Präludien, sondern auch auf vielen anderen Inseln, aber klar, da trifft man ihn zum ersten Mal. Mas Masao. Er lebt in Präludien und sein, ist eine sorgler usif natur Beim Arbeiten lässt er es gerne etwas ruhiger angehen, sodass seine Wiese immer mit Unkraut überwuchert ist, daher ist er ständig am Mähen. Er ist ein ziemlich, ziemlich Angsthase und schon das kleinste Geräusch reißt ihn nachts aus dem Schlaf. Außerdem sucht er noch eine Frau. Oh, der Arme. Ich weiß, ich, ich wusste gerade nicht, wo er genau wohnt, aber alleine durch den Text, dass. Immer am Rasen mähen ist, das wusste ich direkt, wo er wohnt, nämlich ganz nah an diesem Ausguckturm, wo wir am Anfang des Let's Plays waren. Im ersten Part, das legendäre Lichtbild hier auf der Insel, Jabu, seine Herkunft ist, ist ich kusk und er ist der Hüter des Wassers. Kann nur hier übrig, so dass völlig unklar ist, was er eigentlich sagt. Außer ich glaube, wenn man das Spiel das zweite Mal durchspielt, dann kann man sogar verstehen, was er sagt. Ja, und das ist ein legendäres Lichtbild. Vater Orca Seine besondere Fähigkeit ist die Schwertkunst strebte in jungen Jahren den Werdegang eines Schwertmeisters an musste aber aufgrund einer Verletzung nach Präludien zurückkehren und wurde Fischer in seinem Zimmer findet sich aber ein kleines Andenken an die Zeit als er auf den Faden der Schwertkunst wandelte eine Partnerin an seiner Seite hat es in seinem Leben nie gegeben Der Vater Orca und Vater Orco er ist stockernst und wird auf Präludien auch scherzhaft als wandelndes Lexikon bezeichnet. Sein Wissen könnte ganze Bände füllen und sein Intelligenzquotient ist astronomisch. Allerdings nerv ist er nervig ein wenig labil und charakterlich das genaue Gegenteil von seinem jüngeren Bruder, der im Erdgeschoss wohnt. Überraschenderweise soll er aber in jungen Jahren den Weg der Schwertkunst angestrebt haben. Jo, ein sehr, sehr starker Wandel. Warscha. sie ist sehr ernst und gewissenhaft. Sie lebte lange in Portemonnaie, zog jedoch schließlich nach Präludien, da sie sich Sorgen um ihr Großvater, Vater Orko machte. Sie ist eine unermüdliche Arbeiterin und man sieht, sie von morgens bis abends Wasser mit ihrem Lieblingskrug auf dem Kopf abtransportieren. Ah, ja, okay, das, äh, Vater Orko ist ihr Vater. Oder war, war es Vater Orko oder... Ja, Vater Orko. Okay. Das ist ja schön, weil sonst man fährt nicht, dass sie irgendwie ja, verwandt sind. Möwe, herkunft unbekannt, besondere Fähigkeit vogelfrei. Sie genießt ihre Freiheit über dem großen, weiten Meer, die für sie wahrscheinlich grenzenlos sein muss. Sie ist vollkommen vor nach und vergisst sich selber, wenn sie dieses zu fressen bekommt. Ja, man kann sie nämlich dann kontrollieren. Um auch zum Beispiel nach hier zu kommen, in die Galerie erst überhaupt. Erwin, herkunft Preludien. sie ist sehr familienverbunden und freundlich. Die kleine Schwester von Rocky und beliebt bei allen im Dorf, sehr lebenslustig und aufgeweckt. Ihr größter Wunsch ist es, schnell groß zu werden, damit sie ihrer Mutter beim Wasserschöpfen helfen kann. Ihr Schatz ist ein Fernrohr mit den Bildern einiger Möwen. Dum, dum, dum. Schade, dass schade, dass sie hier nicht auch noch mit ihrem ihrem ähm, äh, wie heißt das ihrem Piratenoutfit ist. Das finde ich schade. Naja, Großmutter von Rocky. Sie lebt in Pr äh, Präludien und ist manchmal etwas zu besorgt. Sie zieht ihre zwei Enkelkinder liebevoll auf und ist zudem eine großartige Köchin. Besonders ihre Suppe ist vorzüglich und die Basis einer gesunden Ernährung. Manchmal läuft sie sich aber einen kleinen Spaß mit Rocky oder spielt ihm den einen oder anderen Streich. Was? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Wann hat ihr uns, wann, wann uns einen Streich gespielt? Das würde ich gerne wissen. Als sie das Schwert uns so versteckt hat am Anfang des Plays oder was? Ich weiß es nicht. Wildschwein. Herkunft unbekannt. Besondere Fähigkeit im Erdreich graben. Er ist vor allem auf den Wiesen Preludiens heimisch und vollkommen verrückt nach Universalfutter, dass es nach dessen Fest sehr vor Freude gar im Erdreich gräbt. Das ganz, ganz fette Schwein ist sogar auch noch hier. Auch nochmal in den verschiedenen Farben. Einmal komplett, ja, pink, einmal schwarz und einmal so gefleckt. Oder nochmal das ganz, ganz fette auf Präludien. Dum, dum, dum, dum, dum. Rose, sie liebt am um, sie liebt Tiere und ihre und sie ist die Mutter von Joel und Tille. Oder Joelle, Joelle heißt der Name. Man sagt immer Joel, glaube ich. Sie ist die Natürlichkeit in Person und eine sehr herzliche Mutter. Kommt ihr meine Notlüge über die Lippen, überspielt sie diese meist mit deinem Lachen. Tja. Du kannst dich nicht verstecken. Abraham, das Wichtigste im Leben, ist seine Familie. Verheiratet und Vater von zwei Kindern. In seinen jungen Jahren war er dank seinem Charme und seiner tiefen Stimme beim weiblichen Geschlecht höchst begehrt. Dann begegnete er bei seiner jetzigen Frau, die sich auf den ersten Blick in ihn verliebte und so lange nicht locker ließ, bis er ihre bis er ihre, äh, Gefühle schließlich erwiderte. Er und Rose sind jetzt ein sehr glückliches Paar. Na, hoffen wir mal. Hoffen wir es hört sich das nicht so gut an. Joel, er, lieb, er lebt im Präludium und mag am liebsten Äste. Er träumt davon, schnell groß zu werden, um auch so mühelos von Stein zu Stein springen zu können wie Rocky. Er ist Tills großer Bruder und beide kommen sehr nach ihrem Vater. Du und dein Ass, ey. Oh, Till, seine besondere Fähigkeit ist das Nase hochziehen. Das Nase hochziehen, ach du Scheiße. Er ist wahnsinnig neugierig und sagt immer sofort, was er denkt. Manchmal kann er einem mit seiner Art aber auch ganz schön auf den Schlips treten. Er ahmt gern seinen großen Bruder Joel nach. Das ständige Husten in seiner Nase scheint er übrigens mit Absicht zu machen. Alter, was für eine fette Rotzfahne, der hat, ah, das klebt sogar an seiner Kleidung. Ja, ich glaube, ich glaube, du kannst das jetzt mal ein bisschen waschen, weil das ist die ganze Rotz am Shirt. Ach, ja, nicht so nice. So. Portemonnaie, oh, Portemonnaie wird jetzt lange dauern. Da gibt's viele Figuren. Ach, so Scheiße. Fangen wir an. Minerva, sie mag am liebsten Lichtbilder. War früher als Miss Portemonnaie eine Berühmtheit. Als frühere Schönheitskönigin, vor etwa 40 Jahren, will sie auf keinen Fall gegen all die jungen Mädchen verlieren. Das ist natürlich blöd. Aber du alterst auch. Brunhilde, Ihr Sohn ist der Seemann Eberhard. Eine typische Frau mittleren Alters. Wow. Das ist ja nicht so toll. Garrickson. Er ist sehr leidenschaftlich. Auf einer weit entfernten Insel gibt es wohl eine Frau, die abgöttlich anhimmelt und die unter seinem leidenschaftlichen Charakter zu leiden hat. Was seine Kleidung angeht, so versucht er sich jünger zu machen, als er ist. Ich weiß gar nicht mehr, wen er damit genau meint. Aber das haben wir auch schon mal irgendwo gelesen und gehört. Anton. Sein Lieblingssport ist Kickboxen, WTF. Wann erfährt man das denn? In seinem Alter mag spazierengehend kein weit verbreitetes Hobby zu sein, doch er stellt damit seine Beine. Doch trotzdem gibt es da in letzter Zeit ein Mädchen, über dem er ganz weiche Knie bekommt. Ja. K-Pop, Herkunft von Monet, Hassspruch, Dummheit und Rauch wollen hoch hinaus. Sein Markenzeichen ist sein gelber Hut. Aus irgendeinem Grund scheint er vor dem Riesenrad und dem Leuchtturm der Stadt fasziniert zu sein. Ja, oh, warum nicht? So schön. Sonja und Vera. Hobby klatsch und tratsch. Die beiden sind eigentlich die ganze Zeit nur am klatschen und tratschen. In letzter Zeit sollen sie insbesondere von Immanuel mangelkopfer ganz hingerissen sein. Ach ja, die sind schon ein bisschen crazy. So, Standverkäufer Sutsunari. Seine Herkunft ist eine sehr kalte Insel. auch wie hieß die Insel? Ich weiß den Namen nicht mehr. Ich glaube, es war die Föhninsel. Kann auch sein, dass das falsch ist. Lieblingsspruch: Ja, ja. Egal wie heiß es auch immer sein mag, er trägt auch im Sommer den kaputten Mantel seiner Mutter und steht tapfer schwitzend an seinem Stand. Außerdem trägt er einen phänomenalen Schatz bei sich und, dieser wird er bereits stolz für und dieses Jahr wird er bereits stolz für 40 Jahre. Solange wird es, für ihn zei Solange wird es Zeit für ihn unter die Haube zu kommen. Äh, crazy Dude. Oh, Terra Volta, Herkunft, Portemonnaie, besondere Fähigkeit, tanzen. Jugendlicher, der davon träumt, ein großer und berühmter Tänzer zu werden. Tag und Nacht übt er unermüdlich seine Tanzschritte am Grab seines Vaters. Außerdem sucht er noch eine Tanzpartnerin. Okay, ich glaube, Terra Volta ist an irgendeinen echten Tänzer angelehnt. Ich habe aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Fotomeister meister Emanuel Herkunft unbekannt. Er ist, sehr, ist ein bisschen undurchsichtig. Wer sich Spieler schätzt, schätzt auch ihn. Ein Meister seines Faches und aufgrund seiner etwas geheimnisvollen Art sehr beliebt bei den Damen-Portemonnaies. Okay, das muss ich nicht verstehen. Mary und Shirley, herkommen Portemonnaie, spitznamen die zwei Plappermäulchen. Irgendwie schaffen sie es immer, die neuesten Gerichte Portemonnaies aufzuschnappen. Und da sage noch einer, Kinder seien die Unschuld. <lacht> oh ja. Grand Madame des Glücks, Madame Marie. Herkunft Portemonnaie, glücksal dieses Jahr, 20. Sie betreibt seit 20 Jahren eine Schule in Portemonnaie und ist ein herzensguter Mensch. Ihr Hobby ist das Sammeln von Glücksamuletten. Ihr Ziel ist es, ihre Schüler zu Individualität und Kreativität zu erziehen. Das mit, in mit Abstand individuell an ihr ist, aber ganz klar ihre Frisur. <lacht> Alter, aber oh, sie hat sogar noch ihr, ihr Glücksamulett. Und ja, schaut euch die Frisur an, was ist das? <lacht> Die ganz kleinen Strolche, herum Monet erklärt das Lebensziel Streiche, Streiche und nochmals Streiche. Sie rühmen sich Portemonnaies einzige Straßenbande zu sein und auf ihren Namen, die ganz kleinen Strolche. sind sie sehr stolz. Sie sind von links nach rechts, Ivan, der Anführer, keiner klettert so gut auf Bäume wie er und der Anführer ist, der, ist immer absolut verlassen auf ihn. Das glaube ich, der, der auch auf dem Baum war bei der Suche. Dann noch Jay, der mit dem Fuchsblick sozusagen der Denker der Truppe sein Sozusagen der Denker der Truppe. Sein vorlauter Ton ist ein Markenzeichen. Jan, mit dem blauen Haaren, das süße Gesicht ist trügerisch. Denn in Wirklichkeit ist er in der Bande fürs Grobe zuständig. Und Johnny, mit der Schweinsnase, er wuchs in der Burgosie. Burgu oh mein Gott, ich kenne das Wort, aber ich kann es nicht aussprechen. Burgosie, ich weiß, nicht, ob es falsch ausgesprochen, auf. Und hat einen üblen Charakter. Denn heimlich er auf den Posten des Anführers. So viel fürchten ich einfach nicht so niemanden. Dolores Vater, Herkunft von Monet. Charakter kaum als gut zu bezeichnen. Er glaubt, er verfüge über einen sehr guten Kleidergeschmack. Eher könnte man seine Garderobe als unverwechselbar bezeichnen. Aber auch für Spitzenqualitäten und Accessoires ist er in höchstem Maße zu begeistern. ja der arme Schlucker, der reich geworden ist. Dolores lebt im Portemonnaie und mag am liebsten Liebe und Romantik. Ehemals armes Mädchen, das in der verwussten Bastion verschleppt worden war. Beim, beim männlichen Geschlecht kommt sie überraschend gut an und steht eher auf die etwas wildere Sorte von Mann. Sie hat seit einiger Zeit die Poesie für sich entdeckt und plant demnächst ein Gedichtband mit dem Titel Das Herzen eines Mädchens herauszubringen. Ja, die hat sich auch in einen Moblin ihren Momo verliebt. Ja gut, das sage ich mal nicht zu, aber wo die Liebe hinfällt. Felicitas, sie ist sehr streng. Ehemals reiches Mädchen, das in die verschleppt worden war. Seit sie verarmt ist, arbeitet sie am Marktstand von Portemonnaie, um den Unterhalt bestreiten zu können. Und Felicitas Vater, er mag am liebsten Geld. Ist leidenschaftlicher Sammler von fleißender Porzellanvasen. Ist das nicht sogar eine offizielle Marke irgendwie? Eine recht berühmte? Ich glaube schon, oder? Da dieser aber förmlich zum kaputtmann einzuladen scheint, muss er ständig Schadensersatz antreiben. Das haben wir sogar immer gemacht. Aber ich glaube, jetzt wo er nicht mehr reich ist, kann man das sogar machen, ohne, ohne irgendwie Ärger zu bekommen. Und Linda, das ist die das Mädchen, was Anton die Knie weich werden lässt. Ja, seine beste, ihre beste Freundin ist Warscha. In letzter Zeit hat sich eben mal in, in sie verguckt. Edward ist zwar ihr Sandkassenfreund, ihm gegenüber empfindet sie jedoch keinerlei romantische Gefühle. Oh, der arme Edward. Ja, der war ja auch so richtig deprimiert. Seemann Kieska kocht am besten Krebs. Er sieht auf den ersten Blick ziemlich zum Fürsten aus, ist aber in Wirklichkeit ein sehr freundlicher und von Grund auf guter Mann. Zudem weiß er auch noch jede Menge und erteilt bereitwillig ger und gerne Auskunft. Allerdings ist er auch ein Schimmungsmensch und manchmal zu üblen Scherzen aufgelegt. Äh, geh weg, Felicitas. Und Seemann Eberhard. Sein Lieblingstier ist das Schwein. Er hat kürzlich angefangen, sich ein paar Schweinchen zu halten und es ihrem Liebreis vollends erlegen. Außerdem ist er der lebende Weiß, dass etwas Wahres an den Worten dran sein muss, dass Haustier und Herrchen sich immer ähneln. Ja, okay. <lacht> Seemann Historik. Sein Traumberuf ist Künstler. Früher träumte er davon, ein Künstler zu werden und zu malen oder Skulpturen anzufertigen. Familiäre Umstände ließen ihn letztendlich zum Seemann werden. Aber er hat einen gesunden Kunstverstand und ist sehr empfindlich, wenn es um die Harmonie des Stadtbildes geht. Oh, der will also auch wahrscheinlich, dass die Stadt sehr schön ist. Und Seemann Gorm. Sein Lieblingsgewürz ist das Pfeffer. Ist unklar, wie er eigens zu seinem Geld kommt, aber Nacht für Nacht findet man ihn bei der Auktion. Für einen Seemann ist er wirklich ein ganz schöner Lebemann. <lacht> ja, da finden wir ihn ja immer. Sehr, sehr oft. Sam, Herr Portemonnaie. Sein Lieblingsplatz ist die Bank, von der er von der er von der aus er das Meer betrachten kann. Seiner Meinung nach macht er macht Hassen unglücklich. Ergo lebt er mit seinem sonnigen Gemüt auch eher in den Tag hinein. Außerdem ist er eines der Mitglieder der Freiwilligen Gesellschaft für Glück und Frohsinn. Ja, da will ja, das alles schön ist. Und Lilian, Herkunft von nee, Arbeitsplatz, die Kaffeebar. Da ihr Vater schwer erkrankt ist, hat sie für ihn seine Bar übernommen. Früher hatte sie einen Freund, doch dessen Identität hält sie unter allen Umständen geheim. Okay. Bist du es vielleicht? Kossack, Charakter Hasenfuß. Über ihn gibt es eigentlich nichts zu sagen. Oh Mann, das ist ja wieder eine in, in, in der draconia wo einfach steht ja, ist eigentlich nichts zu sagen, oder wie, wie, wie, ähm, wie hier, Brunhilde, die einfach nur, ja, eine Frau mittleren Alters ist. Naja, der Bombenverkäufer Haubitz, Charakter überaus launig, er ist der einzige Bombenverkäufer weltweit, rühmt sich ein wahrer Magus Schwarzpulvers zu sein und hat zudem eine exzentrische Frisur. Schaut ja, schaut euch an. Mach mal deine Augen auf. Oder dann. fuck. Das sieht irgendwie schon echt lustig aus. Dann noch der Elixierbrauer Doc Emmet. liebt seine Leibspeise Schleimgelee. Die Erforschung des Schleims ist sein Lebenssinn. Der Stoff, aus dem seine Elixiere sind, ist das Schleimgelee, das er sich gelegentlich auf der Tapseninsel besorgt. Er hält sich für einen wahren Künstler unter den Elixierbrauern und wartet nur auf die Küsse der Muse. Alter, schau ich ihn euch an, der ist ein bisschen crazy. Voll ohne Glatze. Ich glaube, das Schleimspiel hilft dir nicht für deine Gesundheit. Ja, und der total deprimierte Edward. Hat keine Freundin seit 18 Jahren. Ein Romantiker, der gerne den Nachthimmel betrachtet und mit seiner Sandkastenfreundin Linda, Madame Marie's Schule besuchte. Ach, der arme Edward. Der tut mir ein bisschen leid. Aber es gehören nun mal auch zwei dazu bei der Liebe. Das ist ärgerlich für ihn, aber kann man nichts machen. So, jetzt das Meer. Und ja, hier, ähm, die meisten Figuren hier, also die alle hier und Tetra, die werden mit einem einzigen Foto angefertigt und zwar mit dem Foto von Tetra. Ja, das ist ein bisschen blöd. So, Mokko. Charakter eigentlich sehr freundlich, was er hasst, wenn man ihm seine Brille abnimmt. Er ist der schlauste in Tetrastrop und berühmt für seine Erfindungen. Körperlich mag er schwach erscheinen, aber geistig ist er voll auf der Höhe. Und wagt man es, ihm seine Brille abzunehmen, dann musst du sich selbst ganz so vor seiner Rage in Acht nehmen. In seinem Buch hat er nämlich ein Messer versteckt. Oh mein Gott, Hilfe! Das ist ein waschechter Pirat. Nico, Charakter Strahlermann, was er hasst, dritten Deck schrubben. Er ist der Unterste in Tetras Mannschaftsordnung und bekommt daher immer die Aufgaben zugeschoben, die sonst keiner machen will. Er ist noch sehr jung und kindisch und macht sich daher keinerlei Sorgen um die Zukunft. Dennoch hat er ein erstaunliches ver ver ver Verantwortungsgefühl. Zu Leuten, die, er die hierarchisch unter ihm rangieren, ist er fair und brüderlich. Ja, das hat man echt gemerkt. Das hat man echt gemerkt, das ist echt nett. Und Suko, oder Suko, so er ist der Wortkark und seine besondere Fähigkeit ist das Schauen. Wow, er hat Augen, seine Fähigkeit ist schauen. Er besetzt das Krähen des auf Tetras Piratenschiff und seine scharfen Augen sollen selbst Schilder noch auf einen Kilometer Entfernung lesen können. Dummerweise ist er ziemlich wortkarg und selbst wenn er etwas sagt, ist es so genuschelt, dass die anderen nicht viel von ihrem begnadeten Ausguckwart haben. Nahezu, Charakter, keine Ahnung, besondere Fähigkeit ist das Nähen. Er vermag Tetras Wünsche von ihren Lippen abzulesen und ist ihr bevorzugter Ratgeber bei Problemen. Somit ist er wohl die wahre Nummer 1 in ihrer Mannschaft. What the fuck. Dabei ist er irgendwie der komischste und der unnötigste. Seneca, ruhig und offenerzig, besondere Fähigkeit ist das Reden. Er ist in Tetras Piratenmannschaft für Wartung und Reparaturen an ihrem Schiff zuständig. Er, er redet eher gemächlich und gelassen, doch ist er auch sehr redegewandt und wirkt überzeugend auf seine Gesprächspartner. Und Gonzo, Charakter ungeduldig und Sonic mag am liebsten Captain Tetra. Als Nummer 1 in Tetras das Piratenmannschaft und aufgrund seiner imposanten Statur hält man ihn für einen rauen Haudegen. Aber möchte ist er ein eher weinerlicher Typ und hat irgendwie nicht alle Murmeln beisammen. Oh, der Arme. Und Tetra, Charakter, auf den ersten Blick ein scheinbar hartes Mädchen, hat aber einen weichen Kern. Als ihre Mutter starb, beschloss sie, deren Nachfolger anzutreten und Captain zu werden, der ihre Mannschaft große Stücke auf ihre Mutter hielt und ihr treu war. Sie ist auf der Suche nach dem legendären Schatz der Meere. Mhm. Ganz, ganz schöne Infos, die man hier noch kriegt. Und Neptun ist mehr Charakter aufrichtig. Er soll noch aus früheren Tagen in der Schuld des L Roten Leuenkönigs stehen. Deswegen hilft der Rocky auch, indem er sozusagen ein Informationsfischnetz für ihn aufgebaut hat. Allerdings sind dessen Informationen manchmal etwas zweifelhaft. Er leidet seit Ewigkeit an einer schlimmen Flossenverspannung und die Tatsache, dass sie sich ständig im kalten Wasser unterkühlt, macht es auch nicht besser. Okay. Aber warum... Schön, dass er auch diesen Pinsel im Mund hat. Ähm, ja, der Pinsel ist nicht komplett im Mund. Das hätte man noch ein bisschen besser machen können. Naja. Nicht so genau modelliert. Aber aus der Ferne sieht es ganz gut aus. Dann der König von Hyrule, den man auch so frei schaltet per äh, legendäres Lichtbild. Er war nicht in der Lage, sein Königreich Hyrule vor dem Übergriff des Bösen zu beschützen und musste dessen Geschick letztendlich in die Hände der Götter legen. Er tritt in der Gestalt des Roten Löwenkönigs auf. Sein Name ist Daphnos Johansson von Hyrule und diesem würdevollen Klang wird er den Personen allemal gerecht. Hm. Prinzessin Zelda. Sie ist die rechtmäßige Thronerbin des Könighauses von Hyrule und die wahre Identität der Piratenkapitän Tetra. Boah, kann man nicht viel sagen. Wird, glaube ich, mit äh, dem König von Hyrule also hier angefertigt. Dann noch Tauch und Co. Herkunft ist die Treppstieginsel, wobei man sie auch an anderen Stellen findet. Ich glaube an drei oder vier Stellen im Spiel auf dem Meer. Besondere Fähigkeit: Schätze aus den Tiefen des Meeres bergen. Als sie eines Tages unverhofft einen Schatz in den Tiefen des Meeres fanden, gründeten sie kurzerhand Tauch und Co. Von ihrem ersten Schatz konnten sie sich aber nicht viel mehr als ein z Taucherglocken -Glocke, kaufen und nun haben sie alles auf den legendären Schatz abgesehen. Hey, zumindest etwas und Salvatore, er lebt in Portemonnaie oder auch in Isla, Isla, äh, Bomba, Isla Bomba? Nee, so heißt die Insel nicht. Besondere Fähigkeit ist das Malen. Er wollte früher malen, doch diese Phase währte nicht lange und er kehrte wieder nach Hause zurück, wo ihm dann die Idee für seinen jetzigen Beruf kam. Kurzzeitig boomte sein Geschäft dermaßen, dass er sogar zu einer eigenen Insel kam und eine Ladenkette hatte, doch der Boom flaute eines Tages wieder ab. Zurzeit Zeit grübelte er verbissen über neue Geschäftsideen nach. Ja, er lebt auf Portemonnaie, aber man kann ihn auch auf der Insel östlich von Portemonnaie finden und zwar auf der eine Isla Binocular. Da kriegt man ja sogar zwei Herzteile, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, bei ihm. Also schon einiges. Und sehen Gironissimo, seine Herkunft ist Portemonnaie und er fürchtet sich vor Neptunus. Oh. Er verdient sich tagsüber seinen Lebensunterhalt als Betreiber des Nautodroms im Südosten. Nachts gönnt er sich gerne einen guten Kaffee in der Kaffeebar Port Naja, dann ja, da muss ich auch noch fotografieren vor einigen Parts. Dann Terry, Herkunft unbekannt, mag am liebsten Insekten, vor allem Hirschkäfer. Er ist der geborene Händler und sein Geschick im Umgang mit Kunden ist branchenprägend. Jedes Mittel ist ihm recht, um seine Kunden in, um seinen Kunden seine Waren aufzuschwatzen. Sein großer Traum ist eine Ladenkette. Oh, das ist ein bisschen blöd für dich. Tingle, Herkunft des Unbekannten, mag am liebsten verschlüsselte Karten, Entschlüsseln und Feen. Er hat überhaupt erst mit dem Ka Entschlüsseln von Karten begonnen, weil er das Volk der Feen treffen will. Dass er, seitdem ist es sein liebster Zeitvertreib. Leider hat er auch einiges auf seiner Reise verloren. Er ist ständig damit beschäftigt, Reisekapital für seine Expedition zum Volk der Feen aufzutreiben. Er wollte unbedingt noch in seinen 30ern in den See stechen, weshalb seine Expedition auch etwas überstürzt war und er jetzt in 35 Jahren eine gewisse Nervosität verspürt. Der ist fucking 35 Jahre alt. Jingle, er kommt unbekannt, Lieblingsspruch, wenn schon, denn schon. Tingles jüngerer Bruder und Zwilling von Zwingle. seit ihm sein älterer Bruder das Entschlüsseln von Karten beigebracht hat, unterstützt er ihn treu. Doch nur in den Momenten, in denen er das Blumenbeet pflegt, blüht er zu seinem wahren Selbst auf. Ah, okay, das Blumenbeet also unten bei den Figuren oder so, denke ich mal. David Junior, ja, total komisch, keine Ahnung, warum der das so heißt, beruf Er machte sich im Alter von 17 Jahren auf dem Floß seines Vaters David auf, um das Geistes zu finden, von dem ihm sein Vater immer berichtet hat. Er wurde aber sofort schwer sinken und standete auf Jingles Insel. Single sagt zu ihm immer, bevor du auf Schatzsuche gehst, stelle erstmal deinen Körper. Und so dreht er Tag ein, Tag aus im Turm und stellt sich. Nur die Garderobenauswahl sagt ihm ganz und gar nichts zu. Oh mein Gott, also kein wirklicher Verwandter. Und, äh, Swingle. Swingle, unbekannt. Booth, Holzbildhauer. Tingles jüngerer Bruder und Zwilling von Jingle. Er baut den Tingelturm im Alter von 10 Jahren. Krass. In dessen Spitze befindet sich sein Atelier. Es das heißt, er hätte sich große Sorgen gemacht, ob das figuren ohne seine Figuren überhaupt komplettiert werden kann. Mhm und zwar äh, habe ich euch erzählt in Wind Waker HD also in diesem Spiel hier in dem Remake für die Wii U, muss man ihn sammeln damit man die letzte Figur kriegt ähm, die ist notwendig im äh, Wind Waker Original von GameCube zum Beispiel ist gar nicht diese ist gar nicht diese Plattform hier für ihn da ähm, weil äh, man den Tingle Receiver braucht und damit auch ein Game Boy Advance und dementsprechend braucht man dem im Game Boy Advance Remake äh, im Game Boy äh, im Gamecube äh, Original nicht, um hier äh, Link mit dem neuen König zu kriegen. Aber man kann ihn im Original natürlich auch bekommen. Aber hier ist es halt besser, weil man braucht nicht irgendwie extra Kram. Aber schade, dass der Tingle receiver weg ist. Man hätte es vielleicht irgendwie mit dem 3Ds machen können. Wobei es dann auch wieder scheiße wäre, weil man nicht alles kriegen kann im Spiel. Naja, egal. Weiter geht's. Fee, Herkunft unbekannt. Erster Eindruck gut. Sie ist ein Schutzengel und rappelt einen wieder auf, wenn man im Kampf zum Boden geht. Man kann sie auch praktischerweise in einer Flasche mitnehmen. Oh, wow, kann man nicht viel zu sagen. Dann diese creepy Dinger hier. Große Fee, Herkunft, die Werte, Inseln. Besondere Fähigkeit, es neuen Kräften zu verhelfen. Sie vermag es, einen Helden mit mehr Kräften auszustatten. Sieben von ihnen verstecken sich, jede in einer Meeresregion. Ja, das ist schon, da haben wir schon viel geilen Kram bekommen. Hauptsächlich Upgrades. Also. Einmal Magie, doppelte Magieleiste, ich glaube zweimal dann Upgrade für ähm, die Rubintasche, zweimal Upgrades für die Menge an Bomben, die ich nehmen kann und zweimal Upgrades für die Menge an äh, Pfeilen, die ich haben kann. Und da kommen wir auf 7 natürlich. Und dann die Feenkönig, kommt Feenkordial. Besondere Fähigkeit speist die Kräfte von Feuer und Eis in Pfeile und Bogen. Sie hat den Körper eines Kindes, doch ihre Persönlichkeit ist noch großartiger als die der großen Feen. Sie ermöglicht es Rocky, auch Feuer- und Eisfälle zu benutzen. Mhm. Dann die fliegenden Händler, die Gronen, die wir zum Glück noch gefunden haben. Also, dass es noch die Gronen gibt, war ja nicht so toll, weil das sind die einzigen Gronen, die es noch gibt. Herkunft unbekannt, Leibspeise Felsen. Er ist auf der Suche nach raren Waren und damit seinen eigenen Stand eröffnen zu können. Keiner weiß, woher er kommt und wohin er geht. Ja, das ist eine gute Frage. Und dieser verrückte Typ hier und Fritz Google, Herkunft unbekannt. Mag am liebsten sein Fernrohr. Nachdem er seinen Beruf an den Nagel gehängt hatte, wurde er durch eine Begegnung mit einem Fernrohr erleuchtet und bereiste dem die Welt. Mit einem Fernrohr gibt es beinahe unendlich viel zu entdecken und genau nach diesem Credo lebt er auch. Und jetzt die finale Figur. Die wird erst angefertigt, wenn man alle Figuren hat. Also auch zumindest im Original, zumindest im Wind Waker HD, wenn man auch Swingle hat. Ich habe es euch ja eben erklärt bei Swingle. Auf jeden Fall, dann wird, wenn man alle Figuren hat, mit Ausnahme von Swingle im Originalspiel für den Gamecube, ähm, kriegt man hier Link und den Roten Leuenkönig als Figur und dann verschwindet natürlich auch Meister Nintendo. Rocky und der Rote Leuenkönig, Herkunft, Präludien, Besonderheit Linksender. Den Taktstock des Windes schwingend, befährt er zusammen mit einem geheimnisvollen Boot, dessen wahre Identität der König von Hyrule ist. Das große Weite Meer und geht. Das warte noch mal. Dessen wahre Identität der König von Hyrule ist. Das große Weite Meer und geht als der Held des Windes in die Geschichte ein. Überraschenderweise zeigt er auch größere Begeisterung für das Sammeln von Figuren und komplettierte tatsächlich diese Ausstellung. Er ist nun der Neubesitzer der mini galerie das passt sogar, weil man die erst kriegt, wenn man hier alles fertig hat. Ja, Leute, und... Ich bin gerade irgendwie ein bisschen traurig, nämlich... ...dass ich das gerade vorgelesen habe. Heißt... Das ist das Finale von... ...Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker HD. Und ich bin ein bisschen traurig. Ich, ich, ich, ich hatte echt so viel Spaß bei dem Spiel. Weil es einfach so viel Spaß macht, die See zu bereisen. Also... Ich weiß, viele Leute magen das Seebreisen nicht und ich liebe es. Ich, ich finde es wirklich gut. Es werde wirklich Spaß gemacht und ja Leute, ich danke euch wirklich vielmals fürs Zuschauen. Ich hasse es, solche Displays zu binden. Ja, aber wir werden uns im nächsten Display wiedersehen. Vielleicht werden wir dann wieder mal Zelda bald kommen, Zelda spielen. Ich weiß noch nicht welches. Mal schauen. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf euch. Und ich wünsche euch vielmals fürs Zuschauen von diesem wundervollen Projekt. Und ich sage bis dann und ciao, euer Rocky. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal in einem Ja. We Let's Play. In einem neuen Let's Play zu so dem Spiel. Also, warum nicht? Wir werden es sehen und ich sag bis dann und ciao, euer Rocky. Bis dann, ciao.